Hallo liebe Fahrradkanalfreunde, heute möchte ich Sie mitnehmen auf eine Tour im deutsch-holländischen Grenzgebiet, Nähe Venlo. Die Tour startet am De Wittsee, auf einem wunderschönen Parkplatz. Ja, wir fahren hier von dem Café De Wittsee, dem Parkplatz, runter die ganzen Seen entlang bis nach Brüggen. Dort wollen wir dann Kaffee trinken bzw. Pfannekuchen, leckere Blaubeerpfannekuchen genießen und dann nicht dieselbe Strecke wieder zurückfahren, sondern am Brüggener Wald vorbei über Kaldenkirchen. Die gesamte Tour wird so in etwa 40 Kilometer lang sein. Ja, wer die Tour nachradeln möchte der kann sich natürlich wie immer die entsprechenden Google Maps Pfeile herunterladen, die ich als Link äh, im Text zur Verfügung stelle. Denn natürlich fahren wir hier auf entsprechend gut äh, ebenen Wegen. Die gesamte Tour ist natürlich auch sehr flach, aber äh, es sind Wege, die teilweise als Radwege ausgewiesen sind, aber wir haben uns auf dem Weg vom De von dem Café De wo der Parkplatz ist, entsprechend an das Symbol, das ist ein Wandersymbol mit dem Pfeil, der nach links zeigt, entsprechend gehalten. Das ist relativ einfach, um dann die Strecke durch doch recht viel baumbestandene Gebiete radeln zu können. Wer also viel Natur bzw. Grün bevorzugt und auch Wald bestanden, der ist mit dieser Tour auf jeden Fall gut versorgt. Es ist natürlich auch landschaftlich sehr schön, obwohl, wie ihr gerade seht, sind natürlich viele Bäume und viel Wald, aber es kommen auch immer wieder lichte Stellen und auch viele schöne, nette Lokale wo man auch unterwegs immer mal wieder anhalten kann, sofern einen irgendwie der Durst plagt oder man gerne was essen möchte. Also verhungern muss auf dieser Tour auch niemand. Ja, aber wie gesagt, diese Lokalitäten oder Ausflugslokale, die muss man natürlich dann entsprechend sich vorher raussuchen. Ja, oder aber man nimmt sich vorher entsprechend Verpflegung mit, Getränke was zu essen, was auch immer jeder da für Vorlieben hat. Für den Fall, dass ich es noch nicht erwähnt habe, daran denken, dies ist ein 360 Grad Video. Äh, man kann sich also den Bildausschnitt, den man sehen möchte, rundherum sphärisch selbst äh, aussuchen. Ob man den Himmel angucken möchte oder rechts oder links. Ja, Man kann aber ja auch natürlich auch in YouTube sich dann der Pausentaste bedienen und ja, wenn man was genauer anschauen möchte, rechts und links der Strecke dann entsprechend anschauen. Ja, die Auflösung ist natürlich begrenzt. Äh, 4K, das ist äh, zumindest im 16 zu 9 Format eine gute HD-Qualität, aber darüber hinaus sind natürlich Vergrößerungen Grenzen gesetzt. Nach dieser Holzbrücke überqueren wir die Nette und fahren dann rechts hier weiter an der Nette entlang. Ja, Wir haben hier bzw. sind vor, zuvor an dem Wind Windmühlenbruch, das ist auch ein größerer See, die die Nette durchquert beziehungsweise und durchfließt. Ähm, und ja, wir haben jetzt zur linken, haben wir den Nettebruch. Auf der linken Seite hinter dem See befindet sich die etwas größere Stadt Lobberich. Ja, wie gesagt, wir fahren hier dem entsprechenden Nettebruch. Das ist auch wieder ein kleiner, größerer See, wie auch immer, der ca. 800 bis 900 Meter lang ist. Die Tour, die wir hier machen bis nach Brüggen, da rein sich ja viele kleinere größer sehen immer wie eine Perlenkette aneinander und wie gesagt wir folgen diesem nettetal bzw. dem nette Fluss bis nach Boisheim. Ja, das ist auch eine dort gibt es auch eine Bahnstation. Wenn man keine Lust hat, kann man da natürlich auch in den Zug einsteigen und bis nach Kaltenkirchen fahren. Ja, hier an der gleich kommenden Weggabelung musste ich auch mal kurz überlegen, wo es lang geht. Aber wie gesagt, wir haben ja unser, unsere Pfeilspitze. Das ist eigentlich eine Wanderwegbezeichnung, die nach links zeigt. Der folgen wir einfach weiter immer. Denn diese Wanderwege hier an der Nette, bzw. im Nettetal, die kann man sehr gut mit dem Fahrrad fahren. Die Oberfläche ist sehr gut. Teilweise asphaltiert, wie ihr gerade seht. Natürlich auch manchmal einfach Waldboden, aber der sehr gut festgefahren ist, beziehungsweise sehr ja, von der Oberfläche tragfähig ist. Ja, wir biegen hier jetzt wieder links ab, äh, um zum nächsten See, beziehungsweise Seeteilstück zu, äh, zu gelangen, damit wir gleich nachher die Autobahn A61 ähm, unterqueren können. Sonst ähm, müsste man da einen äh, etwas nicht so schöneren Umweg fahren. Beziehungsweise über Landstraßen. Ja gut, der Weg hier ist jetzt auch ein bisschen schmaler, aber immer noch sehr gut zu fahren. Der ist glatt. Ähm, der ist Ab und zu kommen auch noch ein paar Leute. Ja, jetzt unterqueren wir gerade die A61. Ist auch ein bisschen knapp, denn <lacht> mit Hut muss man da schon ein bisschen aufpassen. Ja, wie ihr seht, ist auch nicht allzu viel los hier auf dem Weg, beziehungsweise hier die Strecke, hin und wieder mal ein paar Leute und das äh, natürlich zur besten Fahrradzeit am Sonntag. Das zerläuft sich hier. Äh, mit dem Publikum bzw. mit dem Radverkehr ja sind halt immer mal so Brennpunkte, wo entsprechende Ausflugslokale sind oder ja, entsprechend den Brücken ist, dann wird dann auch mehr los sein. Aber ansonsten hält sich das hier im nettetal selbst an sehr schönen Sonntagen, wo die Sonne scheint, wo es ideales Fahrradwetter ist, äh, sehr in Grenzen mit den Radlern. Das verläuft sich hier sehr gut, weil es doch sehr ländlich ist und anscheinend vielleicht immer noch ein Geheimtipp ist, ja, vielleicht nach meinem Video nicht mehr, aber wie auch immer, es ist eine sehr schöne Gegend. Ja, hier ist jetzt rechts und links ein Feld. Jetzt kommen wir nach Beusheim in die Stadt langsam hinein, bzw. das eigentliche Dorf. Ja, und äh, wie gesagt... Je nachdem, wie man die Route plant, kann man hier dann auch in den Zug steigen und eine Rückfahrt äh, planen, wie auch immer. Eigentlich äh, wäre unser Fallspitzenweg jetzt hier gegenüber an der Straße weitergegangen. Aber wir hatten dann dort ein paar Radler gefragt, die links von uns auf uns zukamen an der Straße und die meinten, ähm, da wäre nicht gut durchzufahren, wegen Sturmschäden. Also mussten wir hier jetzt einen kleinen Umweg fahren, entsprechend an der Beusheimer Straße entlang. Ja, das war natürlich dann ein bisschen tricky, um dann wieder auf die Strecke zu kommen. Ja, in meinem Link ähm, ist natürlich dieser, dieser kleine Umweg auch, mit entsprechend äh, eingeplant. Also wer die Tour fährt, muss dann sich überlegen, ob er dort herfahren möchte oder nicht. Ähm, wir haben später auch noch andere Streckenabschnitte durch den Wald erlebt, ähm, ja, wo eigentlich auch äh, viele Waldarbeiten waren, vermutlich auch wegen den Sturmschäden. Ähm, die waren dann auch nicht so besonders angenehm zu radeln, weil da eben diese Baumernter äh, die Oberfläche der Radwege bzw. Waldwege doch sehr äh, in Mitleidenschaft gezogen haben. Das ist dann auf dem Rad immer etwas unangenehm. Ähm, ja, äh, der Popo lässt grüßen. kommen wir hier an dem restaurant zur rechten dem café heidehaus vorbei wir fahren dann gegenüber weiter in den wald hinein ja um die strecke weiter abkürzen zu können um äh, zum Heid, heidweier zu kommen dort gibt es auch wieder eine gastronomie ein schönes ausflugslokal ja und wie gesagt das letzte stück wird dann auch ein bisschen tricky aber das werdet ihr nachher noch sehen ja hier frage ich mich zwischendurch ob ich denn immer noch so auf dem ja, weg äh, bin mit der Pfeilspitze, die nach links zeigt, diesen Wanderweg, aber bis jetzt ist der Weg ja noch recht gut, also fahren wir recht zuversichtlich weiter. ihr sehen könnt, noch sind die Wege recht gut. Aber gleich dort unten hat das ein Ende. Und ich musste mich entscheiden. Der kürzeste Weg führte eben halt über diesen ja eigentlich Wanderweg. Ähm, ja, links und rechts Acker. Ähm, solche Wege sind auch immer ein bisschen grenzwertig. Aber es ging ja mindestens sah es dann hinter dem acker so aus wie hier ähm, ja das war nicht ganz so lustig bisschen matschig noch vielleicht vom letzten regen aber auch eben von der holzbewirtschaftung äh, ziemlich kaputt gefahrener weg mit einem einfachen trekking bike eben ein pedelec ähm, was so schon rein mit Akku ein Leergewicht von ca. 28 Kilogramm hat. Ja, hier seht ihr rechts und links auch die entsprechenden Holzstapeln und äh, ja, die motorisierten äh, Gerätschaften, die hier am Werke waren, die haben natürlich den Weg recht schön malträtiert. Ja aber auch gut dieses Stück haben wir dann hinter uns gebracht und ähm, ja ab hier ging es dann auch wieder besser und wir treffen hier jetzt unten auf die entsprechende Landstraße um damit wir hier zu dem Haltweiher ähm, ja, zu gelangen. Ja wie ihr seht hier links stehen schon einige Autos. Und hier ist dann auch die entsprechende Lokalität, eine Gastronomie, aber wir fahren halt weiter. Ja, in meinem äh, Google Maps Link, ähm, Google will da einfach nicht weiter geradeaus fahren, wie wir es jetzt gemacht haben. Den Weg kennt Google Maps einfach gar nicht. Ähm, das ist übrigens auch wohl ein Stück alte Bahntrasse, ähm, auf der wir jetzt Richtung Brücken weiterfahren. Ja, äh, der Weg ist gut, ist zwar ein bisschen schmal, aber breit genug für zwei sich entgegenkommende Fahrräder auf jeden Fall ausreichend. Ja, an der Weggabelung die jetzt gleich kommt hätte ich besser rechts entlang fahren hier quasi gerade zu sehen rechts entlang fahren sollen müssen können <lacht> wie auch immer aber es ist nicht schlimm das ist ein kleiner schlenker hier um den kranenbach der hier den borner see durchfließt den hatten wir gerade überfahren beziehungsweise sind über die Brücke gefahren, ja, und ist halt ein kleiner Schränk-Schlenker, der uns dann trotzdem an der Borner Mühle, ähm, das war auch mal entsprechend ein Lokal früher, äh, dort haben wir auch früher dann schon mal Kaffee getrunken, ja, aber leider anscheinend gibt es das so nicht mehr. Ja, dieser kleine Schlenker hier. Äh, entsprechend äh, den, ja, sind hier auch noch glaube ich einige <lacht> beziehungsweise ein fluss das ist die oder ein bächlein das ist die schwalm die entlang ja und wie gesagt wir haben dann entsprechend bei der borner mühle den schlenker gemacht und sind dann wieder auf kurs auf unserem ursprünglichen kurs gekommen um weiter Richtung Stadtmitte nach Brüggen zu gelangen. Ja, da ist ja auch die Burg Brüggen. Kann man ja wahrscheinlich auch besichtigen, habe ich auch noch nie gemacht, weil ich finde immer, wie schon andere äh, Freunde des Rades in YouTube berichtet haben, entweder fahre ich Rad oder ich mache eine Besichtigungstour. Ähm, ja, sicher kann man beides machen. Das kommt immer darauf an, wie man das plant. Aber wir, wir machen eigentlich Radtour. Äh, unsere Radtouren eigentlich zur Bewegung und durch, äh, um den Genuss wegen der Landschaft und möglichst durch viel Grün und genießen die frische Luft, die gesunde Luft. Ja, Hier sind wir jetzt auch schon am Ortsrand von Brücken. Und fahren hier durch die Vorgärten quasi der Häuser. Ja, die sehen meistens recht pflegeleicht aus. Anscheinend gibt es hier viele Kiesgruben, die viel kies werden müssen. Das also ein bisschen schade. So, hier haben wir dann auch jetzt gleich rechts die Burgbrücken. Die liegt dann hier auch hinter einem kleinen äh, ja, Burg. Grabend, der bewässert ist. Ähm, ja, wie gesagt, die Brücken kann man sich anschauen oder auch nicht. Hier sind wir dann schon in der Innenstadt von Brücken und gleich erreichen wir hier auch unser Pfannekuchenparadies, wie man hier sieht, wo wir dann unseren leckeren Blaubeerkuchen, genießen werden. Ja, wir haben den Blaubeerpfannekuchen schon aufgegessen, haben bezahlt und machen uns jetzt auf den Rückweg. Aber auch dies nicht ohne hier an der Kirche ist eine tolle italienische Eisdiele. Dort gibt es wirklich sehr, sehr leckeres Eis. Ja, das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Und ja holen uns da noch ein Eis. Haben dann auch, weil die Tour jetzt im äh, Juni war, ähm, entsprechend dann auch noch ein bisschen Spargel eingekauft. Ja, ein Kilo Spargelbruch für 2,40 Euro. Und das waren richtig tolle, dicke Stücke. Lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Ja, weiter geht's jetzt durch die... Straßen von Brücken, um wieder ortsauswärts auswärts Richtung Brachterwald zu gelangen. Ich bevorzuge es immer möglichst nicht äh, Hauptstraßen zu verwenden ähm, oder zu benutzen beziehungsweise auch wenn da hier in Brücken ganz gute Radwege rechts und links der Straße sind, aber auch sonntags. Ist ja bekanntlich auf den Hauptzufahrtsstraßen zu einem Ort auch immer ein bisschen mehr los. Ja, ich fahre hier ein Stück die Romondastraße lang und bin dann schon hier abgebogen ähm, auf, die, äh, auf den Weg oder Elsterweg heißt er, genau. Ja, wie ihr seht, links sind schon wieder Felder. Und es war auf dem Teilstück ja recht wenig Verkehr. Ja, das liebe ich. Äh, denn Auspuffabgase sind nicht so mein Ding. Darum fahre ich dann auch gerne mal einen kleinen äh, kleinen Umweg oder kleinen Schlenker. Ja, wir erreichen jetzt auch schon wieder den Waldrand. Äh, das sind auch schon die Ausläufer des Brachter Waldes. Ähm, zur linken hat man dann schon eigentlich fast das ähm, ehemalige Militärgebiet, was damals oder früher im Brachter Wald untergebracht waren. Ich weiß nicht, ob das jetzt Belgier, Engländer oder was auch immer waren. Keine Ahnung. Ähm, ich bin da nicht so der Fachmann. Ich finde es immer schade, wenn solche Waldgebiete äh, für Militärzwecke verseucht werden. Bin immer froh, wenn das entsprechend abgeändert wird oder diese Truppen dann diese Gebiete verlassen. Ja und ähm, im Idealfall als Naturschutzgebiete ausgewiesen werden, ähm, hat natürlich auch immer ein bisschen den Nachteil, dass äh, vieles dann zuwächst und man muss dann halt schauen, dass man da entsprechend Schafe oder was auch immer zur Beweidung teilweise, wie das auch in der Heide gemacht wird, mit Schafherden, dann weiterhin offen gehalten wird, weil das sind ja dann auch offene Flächen, die für Tiere äh, wichtig sind, ob es nun Vögel sind oder Waldtiere, die dann auf solchen offenen Stellen auch Grasen oder Ameisenhaufen wie der Buntspecht äh, suchen zählt ja zu ihren lieblings ja jetzt sind wir hier schon an der ehemaligen Deponie von brücken glaube ich ist das zur rechten ja, und wir fahren hier wie gesagt weiter am rand des waldes entlang um äh, ja jetzt richtung Kaltenkirchen zu gelangen Leider ist der Weg nach Heidhausen nicht so ganz einfach, wenn man gerne durch den Wald fahren möchte. Da muss man dann noch einen kleinen Schlenker machen, aber da komme ich später noch zu. Musik Ab hier ähm, durch bzw. fahren wir am Rand des äh, Brachter Industriegebietes. Es gibt hier ein Paintball Area, dann gibt es hier Dachziegelfirma, ja, sogar ein Frühstücksbuffet bei La Matière, äh, eine Tanzschule, Tredi Fashion, was auch alles sonst noch. Ja, das ganze Gebiet liegt jetzt rechts von uns und wir fahren da jetzt in Ruhe dran vorbei. Jetzt haben wir es schon hinter uns und es geht weiter Richtung Kaldenkirchen. kommenden kreuzung biegen wir links ab und fahren noch mal ein Stückchen Richtung Westen um durch das Heidemoor zu radeln. Ja, es gibt den Radweg, der auch entsprechend in Google Maps äh, ausgewiesen ist und angezeigt wird. Ja, man macht da leider einen kleinen Schlenker bzw. einen kleinen Umweg. Aber was soll's. Ähm, ja, ich fahre nicht gerne so durch offene dörfer landschaften ich äh, fahre gerne durch den wald ja bis jetzt ist ja auch alles in ordnung äh, die straße ist ja gut und asphaltiert aber da kommt noch nachher etwas äh, da werde ich dann noch etwas zu sagen so nun genießt einfach mal ohne meine kommentare die fahrt durch den durch das Heidemoor Heidemoor 1 nennt sich das genau gesagt Ja, ohne dass ich jetzt immer dazwischen quatsche ich werde mich gleich später noch mal melden Ja, jetzt hier an dieser Weggabelung haben wir uns entschieden den rechten Weg zu nehmen. Ja das war, wie sich später herausstellen wird, ein bisschen ein Fehler. Wie ihr seht ist der Weg Weguntergrund schon nicht mehr ganz so gut und auch einige Pfützen. Es war mit dem Radweghinweisschild auch ein bisschen schwierig, ähm, der Pfeil zeigte irgendwie in eine Richtung und wir hatten gedacht das wäre diese, aber ja, seht einfach selbst, ähm, <lacht> der Weg war wirklich ein bisschen grenzwertig, aber gut, äh, wir sind durchgekommen und landschaftlich war es sehr interessant, ja auch von den Bäumen her. Wieder was, wo alles so rumsteht. Ja, hier war es ein bisschen sandig, wie in einer Sandgrube. Da haben wir dann doch besser ein bisschen geschoben. So ist das eben in der Heide. Heißt ja nicht umsonst Heidemoore An dieser Stelle. Hier ist der Name Programm. So, wir haben es geschafft. Jetzt sind wir wieder auf einem halbwegs brauchbaren Weg, zumindest vom Untergrund, auf dem man auch mit schweren Rädern wieder herfahren kann. Naja, man lernt halt nicht immer noch was dazu. Hier sehe ich schon mal Licht im Tunnel oder im Wald? Ich war also ganz froh, dass wir wieder den Waldrand erreicht haben. Und endlich auch wieder eine gute asphaltierte Piste unter den Reifen. Ja, wie gesagt, weiter geht es hier ähm, ja, durch einige ähm, Baumplantagen, die hier die Firma Lappen meistens äh, rechts und links betreibt als Gewerbe. Ja, die sind dann in Reihe und Glied. Verschiedene Sorten, wie man hier rechts und links sehen kann. Ja, die werden dann hoffentlich irgendwann irgendwo äh, sinnvoll eingepflanzt werden. folgenden Straßengabelung war ich erst ein Stück rechts gefahren, aber meine Frau meinte, der Radweg würde dann doch links entlang führen. Jetzt geht es äh, stadteinwärts Richtung Kaldenkirchen. Ja, wie ihr seht, ist sonntags hier nicht viel los, wenig Verkehr, da kann man auch mal ganz gut auf solchen Nebenstraßen lang radeln. Ja, wie gesagt, hier im Hintergrund sieht man schon die Kirche. Im Zentrum von Kaltenkirchen hier auch ein Stück Fußgängerzone. Ja, wir fahren hier kurz durch. Ja, hier gibt es auch links, wie ihr gesehen habt, auch ein nettes Café. Da waren wir vor einigen Jahren auch schon mal Gast. So, und nun geht es weiter Richtung Kaltenkirchen Bahnhof. Und... Wie ihr seht, gibt es auch hier wieder einen Radweg. Zwar schmal, aber es gibt einen. Das ist ja sehr schön und löblich. Und auf der Straße fahren macht nicht immer wirklich Spaß. Hier kommt auch schon die Eisenbahnbrücke. Und direkt dahinter geht es dann rechts auf diese Bahntrasse. Ja, wie gesagt, wer sich den Link äh, herunterlädt, um ihn als Google Maps Tourenplaner zu benutzen. Äh, auf dem Handy oder auf dem Tablet, wie auch immer. Äh, das erste Teilstück hier von diesem Bahntrassenradweg, den nimmt Google Maps auch noch. Aber dann hat Google Maps den leider nicht weiter im Programm und man kann ihn dann auch leider nicht äh, dazu bewegen. Trotzdem man man kann ja so Touren äh, Punkte setzen und rüberziehen dorthin wo man hin will, aber das funktioniert hier auf dem Abschnitt nicht. Ja bis äh, wiederum kurz hinter der Autobahnbrücke, die wir nachher noch überqueren werden, hier wunderschön auf diesem Bahntrassenradweg. Der führt übrigens äh, noch viel, viel weiter geht eigentlich dann quasi. Ich mal gerade gucken, ich glaube bis Gräfrath an Gräfrath vorbei und weiter bis nach Kempen. Also den kann man noch ein ganz schönes Stück weiterfahren. Aber wir verwenden ihn jetzt zum Schluss ähm, nur für unsere Rücktour, um wieder zu dem schönen Parkplatz am De Wittsee gelangen wo auch das die restauration das café ist hier noch mal kurz über die hauptstraße eine landstraße und äh, ja dann werden wir auch schon bald unser start bzw. zielpunkt wieder erreicht haben ja hier sind wir jetzt abgebogen von der bahntrasse um an dem Ufer des De wie gesagt, zu unserem Startpunkt zu gelangen. Bitte seid so nett und achtet auch auf die Fußgänger. Ich möchte mich schon mal von euch verabschieden und hoffe, diese Tour hat euch gefallen. Bis demnächst wieder einmal. Tschüss!